Leute, wir sind wieder live mit Apex Legends. Okay, doki. Lege mal los. Kommt vorbei, spielt mit. Ich erwarte euch. Ich brauche dringend Mitspieler, die auch was reißen können. Und mit denen man auch mal ein bisschen reden kann. So. Wir springen einfach mal hier in der Runde. Und schauen, was die Mates so drauf haben. So, wen haben wir denn da? Sex Key und der Jersey Killer. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Rev. Läuft die Geschichte? Es geht doch nichts über kalten Stahl an einem heißen Tag. Ich bin da, alles in Ordnung. 6000 Kills, 1000 Kills. Es soll doch was laufen hier. Es soll doch abgehen. Okay, die sehen jetzt nicht so überragend aus. Ich bin der Jumpmaster, geht man ab. Soll einer von denen entscheiden. an. Wohin? Ja, ein bisschen spät, oder nicht? Na, auf, komm, irgendwo wollen wir raus. Machen, Dankeschön. Wir Trotzdem ein bisschen spät. Haben wir mal. Ich gehe hier gleich ins Haus. Alle Fälle schon mal eine Waffe. Schön. Und gleich hier unser Mate hinterher nach So, schauen wir mal. Was hier alles so gibt. Kontakt mit Aufkommen, meine Freunde. Ah, bis der letzte meter halt kommt. Kommt der noch. Aufkommen, weiß was, das sind die besten Typen, die mit den meisten Kills sind immer als erstes draußen. Sehr schön, nice, nice, nice. Überhaupt nichts gerissen hier, der Typ mit den vielen Kills, Hauptsache sofort in die nächste Runde. Hauptsache sofort in die nächste Runde. Beste Typen echt immer. Braucht man sich nicht wundern, warum die so viele kills. So, ja komm. Die brauchen wir nicht. Ja, okay. Perse ich, wir brauchen den nicht so viel. 80 reichen völlig. So. Na, ja, holen wir die Kill. So, win halt so Gar kein Problem. Genau nichts. also ab. fliegen Wir, wir woanders hin. Wir sind nicht die Ramsch. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. 45 Sekunden. Okay. Bring es weiter entfernt. Dann halt nett. Nicht ich flieg eine Runde. Fliegen mal alleine und los. So, Nummer zwei. So, Nummer drei. War keine Chance, die Loser. Ja, voll trainiert hier. Ja. Ah, oh, kommt gleich das nächste Team. Mach ihn platt, mach ihn platt. Ah. Oh. Oh, schade schade. Schade schade. Wären mal der Mate dabei geblieben, wären wir zu dritt gewesen. Ich hätte auch fast die 20 Bombe auf Pathfinder gemacht, aber leider haben meine Squadmates, also meine Randoms, haben den letzten getötet. Ich wollte reviven lassen. Und dann hat sich leider auch nur 3, 6, 3.600 Schaden. Direkt neben mir ist einer gelandet. Der ist hier drin. Ich hab keinen Body Shield. Oh, doch, jetzt. Ich gehe den Puschen da drin. Mir ist hier auch einer? das Der ist abgehauen. Sie haben mich Ich lade nach und euch er ist noch unten ich noch... habe der scheiß eliminiert der fucking gibby nein der hat mich der oh. Wasser. der bastard mich zu nice, danke Oh, oh, oh, nein. Ach, nee, nee, nee, nee. Boah, Lade, nein. <lacht> nicht immer gesehen. Ich war mir erst nicht sicher, ob es er ist. Da kommt noch einer. Ah, nein, der Lade, nein. Lade, nein. Lade, nein. Aber dieses Schild von Gibby, ne, ich finde das eigentlich ziemlich OP. Ich okay. Also 101 hast du's echt mehr mit dem. Ja, ich meine ja 101, oh, wenn der Ziel das ist, das Schild ist echt stark. Da, da kommt noch ein Team, die pushen uns jetzt gerade. Ah, oh, scheiße, ich muss noch heilen. Ja, bin ich. Bin ich Nein, nein, Das war der komplette Squad. Nice. Gute Arbeit. Du bist gut. Muss meine Schilder aufladen. Achtung. Ring schließt sich in einer. Denkt an Schilde für mich. Ich brauche Spritz. Oh, das okay. ist so. Oben okay. am um, Dach, oh, scheiße. Ich lege mich selbst zusammen. Sie haben mich erwischt. Ich bin am Boden. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Wow, das war anscheinend der letzte dieses Quads. Ist Wingman, wenn du willst. Sekunde, wir kriegen das hin. Danke, gut, dass du aufgepasst hast. Hat irgendjemand zufällig eine Spritze? <lacht> Gar nichts. <lacht> Danke ich. Ich repariere mich selbst. Hier äh Ja. komm uh, ja. her. Uh. Okay. zu okay. Sekunde. Danke ich habe auch noch eins, nimm das. Der Paket kommt, wir müssen zur Landezone. Setze Haken ein. Ziel, da drüben. Man ist da hoch. Wer will mal eine Seilrutsche benutzen? Unten. Ja. Zwei Stücke. Ah, ich hab das andere Team. Geht. Rev noch hier in der Ecke. Äh, Lifeline. Kann ich gerade nicht rein? Ja. Auf dem Dach. Und unten kommt er. Ach. Keine Chance. Ich muss irgendwie versuchen abzauern. Aus, als wird kein Squad Schädel fliegen. Fain sind richtig viele gelandet. Hier ist deine Wingman. Gemeiß oh, mein Willow. im Grenzland. Das brauche ich. Lass es. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 2. könnte ich brauchen. So, machen wir den hin. Einer drin, der hat nicht mehr viel. Zwei Stück. Oh, es gibt hier wohl nicht. nur Noch einer. Feind ausgeschaltet. Okay, Lade nach. Lade nach. Ich habe einen Feind ausgeschaltet. Feind ausgeschaltet. Per Feind, da muss noch irgendwo rumrennen. Wir leben auch wieder da hinten. Okay. Ja. Feind abunter. Sieht ich der mich selbst zusammen. Zehn Sekunden bis zum Ring. Ja. Wenigstens ist er in der Nähe. Das der, der Ring schließt sich. Ring ab, Kurze Pause. Mäke nicht zusammen. Die Hälfte der Squads ist noch übrig. Machen wir sie fertig. Kurze Pause. Da fliegen gerade welche, lila shield, zwei Leute, drei Leute. Der ist da drüben hinterm Stein. Lade nach! Ich repariere mich selbst. Oh, alter, Digga. Ihn. Der typ ist so das das selbst. der repariere von ihnen. Ich mach mich selbst. Ich repariere Ich Was ist das, Alter? Dieses Mal wird alles anders. Da kommen neue. dem haben gerade gemacht. Ja komm, oben auf dem Dach, drei Stück. Ich. Ja, ja. Ich ich Lauf einfach weg. Rukki. Rufst du doki da in die Richtung? Ich Meldet ihn, falls ihr ihn seht. Ich bin Sekunde. Sekunde. was so die früh gehört Ich schlag schnell nach. Sekunde. Lade Schilde auf. Lade nach. Uncle Schnitzel spricht ein Song, geht Was für Loot er hat, Digga? ich fick mal nee. Was hat der denn das so, Der hat mehr als genug ohne Sachen. <lacht> oh, kommt noch ein Team. Ach, danke. Ja. Noch ein Team. Nee, ich hab da keine Schlüssel. Nein, Mann, Alter. Nächste so verschiedene mitgenommen. Nee, da hat gar keine. Ach, Keine Autoschild-Batterie, ich fick mein Leben! Was ist das? Was ist Hier aller la Goldener Lauf hatte der Mann, der was sehr viel Loot hatte, man. Na, <lacht> ja, das war das Team, was mich geholt hat. Dieser Pfefferhänder mit der Elster, der hat mich gekillt. Alter. Aber nichts vernünftiges. Weiße Wrenches, ein Medi, ein vier kleine Schildzähne. Echte Männer benutzen Ja, ich benutze schwere Artillerie. Ich darf vorstellen, euer Champion. Ich würde an eurer Stelle auf meinen Squad aufpassen. Um mal überhaupt die 20 Bomb zu haben, habe ich mir einfach ein zweiter ein Account gemacht. <lacht> da habe ich Ja. Da habe ich auf Lifeline äh, 20 Bomb 4K und auf Wraith 20 Bomb 4K. Kras. Sprung Ich sehe, wie er drückt. Vergiss es. Vielleicht gibt's da hier unten. sehen wir uns diesen Bereich hier an. Ja, okay, ein Timo Schmidt. Okay. Erster Treffer. Erster Treffer. Da kann man den Sieg schon schmecken. Rechts von mir sind auf jeden Fall Gegner drin. Was im Gegner? Unten. Hier sind auf jeden Fall drin. Splittergranate unterwegs. Kommt einer? Okay, da drüben. Aus nebenan. Feind gesichtet, bei mir. Kommt! Oh, ich habe ihn mit meiner Splittergranate in, ins Gesicht geworfen. Lade nach. Feind neutralisiert. Splittergranate unterwegs! Wieder einer. Oh, ich bin so Oh, der Wurde gesichtet. du? So muss es sein. Sehr gut. gut. Irgendwo noch Lud. Hier ist eine Standardschaft. Stufe 2. Verbringer Rückstoß. Boah, hier war, in einem, hier war in einem Raum drei Schildbatterien. Ja, ich glaube, die haben auf den Drachen geschossen. Ich sind welche auf dem Berg? Bei uns im Haus, hinter ich, Bei Donner sind immer noch welche. Kurze Pause. Wicke mich zusammen. Paket kommt. Wir müssen zur Landezone. Heile mich. Bin trotzdem Wasser. Ich hör die hier. Uh, gar nichts mehr Hat jemand oder man Phoenix Kit also von denen? Ich hm, habe ja. eins. Wir können dir auch eins geben. Phoenix Kit. Leck dich ordentlich zusammen. Schild und Gesundheit. 73 6 Gleich in 10 Sekunden dahin, oder ne? Rechts Gegner hinter dir, noch, ne? Ja, ja. Nice. Oh, da kommt noch mehr. Da ist eine zip gemacht, ich bin aber nicht in der Zone. Mir direkt einer. Sie denn, ich seh gar keinen Problem. Wer ist noch her? Der hat einen Lila-Schild. Guck oh, bei Marx sind immer noch Gegner. Wenn er so mit dem Kickt bitte. Bereit machen. Zeit für die Seilrutsche. Unten drin. Eine Minute. Der Ring ist nicht beim Weg. Ich bin der Feuer. Ich bin ein Feuer. Ich bin ein Feuer. Ich bin ein kommt Ich bin ein Feuer. Ich Ich reingehen. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Lade nach. Feind eliminiert. Feind am Boden. Lade nach. Zehn Sekunden. Der Ring ist in der Nähe. Ich gönne meinen Schilden eine Aufladung. Repariere. Ein bisschen mehr leichte. Hier hat leichte. Ja, 300. Ja, hier ist Der vor mir. Hat 103 gefressen. Auf sein Lila-Shield. Lade auf. Hinter dir, Kevin. Lade meine Die sind beide sehr low. Na, der Huren soll. Sein, ey. Heute ist der irgendwo los von mir. Wir haben unsere Apex Champions. Ja, schade, wenn die nicht direkt bauen ja. würden, hätten wir, glaube ich, einen Wunsch geholt. Ah, die haben nur drauf gewartet, die Wichser. Ja. Holen wir den Sieg! Wir werden uns bestimmt großartig schlagen, mein Freund. Durchladen, entsichern, ballern und wieder von vorne. Kinderspiel. Das ist euer Champion. Ihr wisst, wie ich aussehe. Kommt und sucht mich. Oh, fuck. <lacht> Ey, ich bin der Jumpmaster. Ich bin der geworden, oh, aber Hauptsache. Champion. ist soweit. Ich bin der Jumpmaster. Es geht los, bereit machen. Gehen wir dort entlang. Ich, Stand da. ich bin da. Du willst wieder reingehen, oder? Ich gehe rein. Ja. Ja, ich lande hier und dann komme ich hinterher. Ja. ja, die habe ich okay. vorher schon. Die Lifeline habe ich vorhin auch schon draußen verfolgt. Ja, irgendjemand muss noch da sein. Die Lifeline habe ich draußen schon verfolgt und habe sie überhaupt her? nicht gekriegt. Oh, hier sind so viele Boxen. Er ja, kommt eine Achtung. so oh, bei mir. Fant ausgeschaltet. Repariere. Der letzte wäre erledigt. So muss es sein. Bestimmt. Sehr gut. Du bist der Killspitzenreiter. Glückwunsch. Ich brauche Schilde. Schilde. Sch Hier ist ein weiteres schweres Magazin. Stufe 3. Repariere. Ich hätte ein besseres party shield Irgendwo war ein blaues, ja. Ja, ich hab eins. Ja, ich weiß gar nicht in welche Box du schon geguckt hast. <lacht> Ich bei der Und los geht's. In der Nähe, weniger als eine Minute. Nur noch 30 Sekunden, der Ring ist in der Nähe. Als ihr Energiemonie findet, ping bitte. Kunden. Ring ist direkt voraus. Warnung. Ring schließt sich. Der Ring bewegt sich. Beeilung! Aber die Map. Er hat den wohl rausgehauen. <lacht> Hoffentlich nur aus der Party. Ja, er bewegt sich noch. Oh mein Gott. paket wird ausgeliefert. auf auf ein Ich liebe Beute. Die Hälfte des Spots, hier ist Energie-Munition. Der Geschossabfall ist sehr gering. Ich bin nicht mehr... Oh, hat er mich angeladen. Achtung, es gibt eine neue Kirschwissenschaft. einfach komplett draußen. Die Map von Season 3 sieht mega nice aus. Ja. Das stimmt. Hört Aber auch die Map ist halt scheiße. Das ist halt genau das gleiche wie die Havoc. Ja, finde ich auch. Verstehe es auch nicht, was das soll. Und hat einer irgend hat einer gecheckt, was da mit der Dingens war? Der ähm, er hat irgendwie hat die voll komisch geschossen. Okay, nee. Mir ist nicht aufgefallen. Nee, unter dem Fuß war ein Purple Schild. <lacht> <lacht> <lacht> der, der hat irgendwie so in Zweier-Salven geschossen. Sagen mega, mega strange aus. Neuer Mod. Ja, ich glaube auch ein neuer Mod kommt. Mehr natürlich möglich. Ah ja, ich frage mich so oder so, was sie machen werden. Dahinter irgendwo, oder? Hat einer anvisiert? Ja, ja die da, hinten. da, die sind da. Ja, dann schon auf uns geschossen da unten ist gerade einer gelandet blaue oh fuck ich bin viel zu weit geflogen luftangriff oh, unterwegs wow. oh scheiße hier sind kein Feind da. ich mich jetzt? Oben auf dem Dach ist eine Lifeline. Ich wollte gerade Shields warten, aber ich war zu langsam. Digga, was ist das für ein perfekter. Was ist das für ein Heim heute bei mir? <lacht> Gute Arbeit. Das soll wohl nicht sein. Nee, man muss nicht. Ich hab das abzeichnen. Meines beide Teams, oder? Ich glaube, das war nur ein Team hier. Neue Gegner. Oh, mach ihn doch. Ja, schießt das auf mich. Da ist er. Hast du eine Magazine-Erweiterung oder so? Äh, nein. nein. Leichte? Nein. Ja, lächerlich, was hat mich jetzt da erwischt? Die kommen, die kommen, die kommen. Ja, da einer oben kommt zurück. einer. Da kommt einer. Da kommt hinten rum. Ja, Scheiße. Oh nein, und das ist schon zweite zweite Zone. Ich hier irgendwas zu reißen glaube ich. Hat nicht mal was zum Heilen, ey. Da kommt ein ein ja, ist <lacht> ich hatte nichts zum Heilen, ich konnte da nichts machen. Oh mein Ah, die werden jetzt auch in der Zone sterben. Ich bin der Jumpmaster. Ich lass euch nicht im Stich. Ich lass euch rollen. Hey, warum bin ich wieder? <lacht> ich bereit. bin am Handy, ich hab weitergegeben. Ah, ich flieg so schlecht. <lacht> Ordentlich was los, zwei Teams auf jeden Fall. Und da links, und eins hinten. Ich gehe geh mal da drüben auf Erkundung. Da ist ein Gegner. Gefahrenverzug. Lade am Boden! Jetzt Oh man, ich habe jetzt noch sechs Schuss. Leichte oder was? Ein mehr. Nee. Ich spiele äh, Havoc. Und kann ja nicht leiden. Nur das Schöne Gekuck. Der Geschossabfall ist sehr gering. Lila schießt mir rasch. Muss nachladen. Einer Boot. Ein deiner? die lifeline ist wir hat nur ein weißes shield die heilt ja, hier wieder ich mir wieder in chill rausgeschaltet ich laht schnell nah ich hab nur eine p20 und eine wing man na ja perfekt nice das ich hab In der Nähe. In einer Minute schließt er sich. Hier sein Kabaschelt. Zufe zwei. 45 Sekunden. Bring es nicht weit weg. Was könnte ich brauchen? Ach, ja, guck mal da. Gegner? Kommt noch einer, links ins Haus rein. zufällig ich habe bisschen... oh, ich, hab so hier ist ne, ich hab ein dingens ich habe ein, äh, hab hier eine anpassung oh, ja. Oh, ja. Okay. Okay. Hey. Oh, der kaffer ist unterwegs. Wo ballert es schon wieder? Ich habe auf den Schirm geballert. Ah, ah, okay. Gut. Ich aber leider nur ein Energiemagazin. Ich hätte jetzt eine Spritze für dich gerade gefunden. Hier oh. ist eine weiteres Magazin Stufe 2. Das brauche ich. Ich deine Spritze dazu. Jetzt brauche ich nur mehr, ja, mehr energie Alles ja. klar. Äh. Hier ist der Leuchtturm, Stufe drei. Nirgendwo in der kann auch nicht sein, ey. Gegner bei mir. Ja, auf dem Dach. Sieh da drüben. Hier ist auch einer. Oder nicht? Der typ ist so Im Haus ist noch einer ja, unter dir. Ich Im Haus ist noch einer. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich glaube, das ist hier irgendwo hinten. Ja, ich höre äh, irgendwo. Ich, äh, ich glaube, das ist auf dem Schädel oben drauf. Ja, ist er. Da ist Gegner. Ne, da kommen Gegner. Hinter euch. Die gehen da Die Zip -Line. Vermietgranate unterwegs. Lade Schilde auf. Kärflich gewichtet, ich stehe unter Beschuss. Oh, hinter mir ist noch einer. Ah, hier kommt noch einer. Lade meine Schilde auf. Ich repariere mich selbst. Komm, ich pushen. Ich stehe unter Beschuss, Freunde. Einer wartet oben, einer pusht euch links und einer kommt dann von rechts noch. Hinter euch einer gelandet. So, schnell dieses Visier. Ach, ich wollte... Hier kommt noch einer. Ich wollte nur noch so einen lila Shield holen, ey, der Wichser. Ich wollte nur diese scheiß lila Shield haben. Die geht schon wieder zu zweit, doch nicht da I <laughs> got hinten kommt noch eine rev hinten sind wir ja am auto zwischen den häusern rechts da, ja. Hier auch was da? Sieht nicht so aus. Nice. Schlecht bist, weiß ich nicht, was ich. Bin, ja. ja, aber das kann ja nicht sein, dass ich auch mal gar nichts treffen, Mann. Ich glaube nur, deswegen sterben wir immer. <lacht> nur weil du nichts treffst, sterbe ich ständig. <lacht> schon so ein krasses Movement wie du, Alter. <lacht> Dann wird mir schon beim Zugucken schlecht. Sagt jeder, ein. <lacht> Auf wie viel hast du deine Dingens-Einstellung auf Max? Äh, ja, früher habe ich auf Max gespielt, aber jetzt habe ich Advanced Settings. Also ungefähr das Doppelte so hoch. Ich spiele auf 5 momentan. Ich auf 4. Oh, sehr schön. <lacht> Hast du ihn gesehen? Ja. Gut, im nächsten Ring. ist links an der Wand. Ich habe jetzt, ja, hab jetzt voll links auf dem Gebäude geachtet, wenn Gibby alle nächste Säure so noch rauspiekt. Oh, oh, oh, Platt Manchmal bekommt man Angst, wenn man das hört. <lacht> nett von ihm, dass er extra kommt, um den goldenen Schild zu bringen. Auch noch einer links.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 Thank <sighs> you.